Ja Leute, es ist soweit und zwar eine neue Verbotsliste ist gedroppt und ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich überrascht, denn wir haben ja bald eine YCS und YCS in Lyon und da muss ich sagen, habe ich gedacht, es kommt nach diesem Event eine neue Liste. Und ähm, ich wurde in äh, drei Dingen gespoilert, ähm, und zwar das auf der Liste vorne schon, was ganz draufsteht. Denn ja, ich muss das natürlich in OBS hier öffnen und sehe ja schon zwei neue Sachen. Die erste habe ich gelesen, die zweite nicht. Dementsprechend, ja, mal gucken, was die zweite ist. Und die andere Sache, die ich gespoilert habe, und zwar, dass das Ganze nach Lyon gültig ist. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Und ich gucke noch nicht auf den New Part, ihr seht es jetzt schon. Aber ähm, ja, ist ähm, ja, sie ist aktiv ab 13.02. und das ist eben nach Lyon. Bedeutet also, die Leute, die jetzt eben dafür getan. Testet haben und sich eben darauf vorbereitet haben. Ähm, ja, die können eben noch damit spielen, womit sie vorbereitet haben. Und jetzt eben dann, ja, danach ist ein neues Format. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, ja, das erste, was ich gelesen habe, ist Sense. Ja, Leute, und Sense, da brauche ich nichts sagen zu. Ich ähm, habe schon 100 Mal gesagt in Streams oder ähnliches, die Sense ist eine Problemkarte an sich. Ähm, klar, es gibt zeitweise in der Meta Zeitpunkte, wo die Karte gar nicht so schlimm ist, weil sie einfach niemand spielt. Jedoch muss man einfach bedenken, dass die Karte eben einfach immer wieder da ist, weggeht, immer da ist, weggeht, da ist und weggeht. Und die Karte ist einfach absolut bescheuert, ähm, und ich bin froh, dass sie gebannt ist. Nächste Karte: Barrier Statue. Bam! Zwei den sind weg. Yes! I love it. Okay, I love it. Ist schon eine gute Liste. <lacht> Nein, ist sie nicht. Äh, allgemein, äh, was will ich? Ich will natürlich Hits für Tier-Elements, äh, vielleicht ein bisschen Sprite-Hits, äh, Kastira indirekt. Äh, und äh, ja, natürlich Flander. Flander, Barrier-Statue gebannt. Ähm, ja, das ist gut. Äh, Sense übrigens finde ich sehr interessant, denn eigentlich, von der Theorie her, wenn Sense gehittet wird, Liegt eigentlich daran, weil wenn wir Tier, alles in der TC ähm, killen, was gerade Top-Tier ist, dann sind wir in der Meta zurück, wo eben Sensemeter meter war. Und ich frage mich jetzt, ob das halt so ein, ähm, ja, ein Hit ist für die Zukunft allgemein oder ob die Angst haben, ähm, dass, weil sie alles getötet haben, dass eben jetzt das gespielt wird. So, wir gehen aber mal weiter. Wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Und ich bin gespannt. Okay, neu. Kit koloss Boom! Reiner Kit koloss ist gebannt. Sehr gut. Anfangen. Ähm, denn Leute, ähm, wir wissen, OCG, äh, Ban-Kit-Coloss reicht nicht aus, um Tier-Elements äh, zu töten. Es reicht überhaupt nicht aus. Ähm, die Shizu-Karten müssen angefasst werden. Aus meiner Sicht müssen alle Namen irgendwie gehittet werden. Verboten werden oder eben ähm, auf 1 gehen. Ja, verboten geht schon nicht mehr. <lacht> okay, also ähm, dann zumindest auf 1 gehen. Ähm, ist dann so ein bisschen Dragon-Ruler-Style. Aber wir gucken mal. Kit-Coloss, Hit ist gut. Vielleicht kommt noch mehr. Es muss mehr kommen. Also das reicht halt eben nicht, um Tier-Elements ähm, zu killen. Also Tier-Elements ist immer noch Top-Tier, selbst mit diesen Hits. Klar, ne? Nicht mehr so krass wie jetzt. Aber ich meine, jetzt ist es auch ein krasses Level. Wir sind in der tier 0 format Weiter geht's. Was haben wir hier? Sprite-Elf-Band? Oh, okay. Sprite-Elf-Band. Interesting. Interesting, interesting. Jetzt schon? Echt? Also muss dazu sagen... Also... Ja klar, Sprite 11, absolut gute Karte, sehr generisch, kann auch in vielen anderen Decks ähm, genutzt werden, wie in Tier Elements auch natürlich, ähm, aber auch in Sprite himself, aber auch allgemein in allen möglichen anderen Decks. Ähm, und die Karte ist sehr, sehr gut, hat einen sehr guten Effekt, aber ich hätte nicht gedacht, dass man 11 hier direkt auf 0 packt. Ich hätte gedacht, dass hier Elf vielleicht auf 1 kommt, ähm, klar, ne, kann man immer noch spielen und ähm, kann man immer noch Kombos machen, aber eben dann nicht als Follow-Up haben, falls man vielleicht wirklich in Spite himself spielen möchte, ähm, hat man da eben nicht den Follow-Up ähm, und dient halt quasi noch als extender kurz dazwischen. Ähm, aber Elf Band, okay, krass, ist gut natürlich, ähm, auch allein Protection-Effekt von Elf, also das Targeting-Protection, ähm, sehr gut, sehr gut, ähm, ja, okay, äh, krass. Ist ironisch. Die Liste hätte auch einfach vor, ähm, ich glaube, fast äh, vor fünf Monaten kommen können. Ne? Als ähm, Sprite und Tier-Elements beides Top-Tier war. Ähm, so Hits. So, ja, Kid-Colus-Bands, Elf-Bands, let's go. Also, interessante Liste. Weiter geht's. Er ist meist so schnell, ne? Wollen wir langsamer machen. Langsamer. Und er wird noch schneller. Okay, das war's schon. An Bands <lacht> war's schon. Wir haben 1, 2, 4 Bands. Es ist ironisch. Also Sense, wie gesagt... Er hätte schon vor Jahren gebannt werden müssen. Die Karte muss weg. Äh, tour auch schon viel früher weg. Aber ist okay. Da hatte man einen kleinen Count Parter gegen Tier Elements. Ist okay. Äh, ja. Kit Carlos muss, wie gesagt, Tier Elements muss mal getet werden. Und Elf unerwartet, aber nehmen wir einfach mal mit. Ne? So, jetzt geht's weiter. Jetzt wird spannend. Jetzt wird's spannend. Mehr Hits gegen Tier. Wir müssen mehr Hits gegen Tier haben. Und haben wir Hits gegen Sprite, außer 11 Ähm, was haben wir hier? Äh, Exodia ist immer noch da. Happy Birthday. Neu. Äh, Agido der Erste, der Erste, der Erste Reinleger, ähm, okay, let's go, weiter, reicht doch nicht, reicht noch nicht, das OCG hat noch viel mehr Hits, okay, da, Kelbeck, Keldo, ja, sie haben es gemacht, sie haben alle giltet. sie haben alle giltet, ne, Modora, ja yeah, man, alle giltet auf 1, genauso wie ich gesagt habe, genauso wie ich es vorher gesagt habe, ja man, nice, äh, gefällt mir, gefällt mir, ja. ähm, ja, muss sein, äh, muss das mal nicht sagen, denn, folgendes, Tier Elements ist ein absolut brokenes Deck an sich, Jedoch, das, was das Deck unfair werden lässt, sind die Ishizuka. Die Ishizuka sind ein absolutes Problem. Denn jedes Deck, was man in den Friedhof arbeitet, ist quasi ähm, vorbei. Nicht nur, dass wir Bistials haben. Nein, wir haben einfach die Zurückschaffler. Was willst du dagegen tun? Ist absolut broken. Dementsprechend äh, muss dann Hit her. Ähm, und genauso, wenn man eben jetzt zum Beispiel ähm, Kid Carlos eben band, aber trotzdem eben noch die Miller zur Verfügung hat und alle drei Mal, also es wären dann sechs Miller mal fünf, ähm, also zweimal in einem Zug dann für dich. Aber ähm, ja, das reicht halt nicht. Äh, es muss halt mehr passieren. Jetzt, man kann immer noch Tier Elements spielen. Wie gesagt, Leute, Tier Elements ist echt schwer totzukriegen. Du kannst immer noch Tier Elements spielen, jedoch ohne Kit Carlos. heißt, dein bester äh, Extender und beste Search Card ist mit weg. Fair, fair, wie gesagt, das Deck ist zu stark. Dann aber, ähm, mit deinen Mills kannst du immer noch treffen. Du kannst immer noch Mill 5 treffen, du kannst immer noch Zurückschaffeln treffen, was absolut gut ist. Aber das Ganze eben auch nicht mehr so lange und auch nicht so viele Ressourcen. Oft war es mal so, du millst einfach zwei. Zum Beispiel hier, ihr Mil zwei Motorrad und denkt euch, ja, lohnt sich jetzt schon was Zurückschaffeln? Ach, ganz ehrlich, ich hab zwei, mach ich einfach so. Er Kannst du halt machen so. Jetzt, du musst dir es ganz genau überlegen, wann willst du ihn einnutzen. Super, super gut. Super gut. Oh, da, da, da, da. Oh, oh. Da, da schon viel, viel zu viel. Da ist schon viel zu viel. Äh, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Was Oh, da kommt noch mehr. Okay. Hafnis auf 1. Merli auf 1. Sharon auf 1. Oh. Okay. Tier Elements anders gehittet. Okay. Jetzt können wir offiziell sagen, wir haben Tier Elements mehr gehittet als im OCG. Im OCG, wo das Ganze nicht so krass angehittet. Äh, Hafness ist auf 2 im OCG. Äh, Rhinoheart ist auf 1. Äh, die beiden sind noch auf 3. Jetzt haben wir alle drei auf 3. Und die haben halt, wie gesagt, äh, die haben nur Agido auf 1 und Keldo äh, und Modaro auf 1. Ähm, ja, das heißt, wir haben mehr Hits als im OCG. Das ist interessant. Das, ist interessant. das heißt, wir sind OCG voraus. OCG hat nämlich noch ein halbes Jahr länger gebraucht, um äh, überhaupt so viel zu hitten. Krass. Äh, sehr gut. Sehr gut. Äh, wow. Okay, jetzt muss man überlegen. Ist Tierle... Ja, doch. Tierlemon ist immer noch stark. Aber jetzt die Frage. Sprite-Hit. Kastira. Äh, okay, da muss was kommen, weil sonst äh, wird das natürlich abgelöst von den Decks. Okay, weiter, weiter, weiter. Okay, was haben wir? Feendrache. <lacht> da, ihr kleinen Füchse Reprint Antiker Feendrache ist offiziell angekündigt worden Ja, Erratum kommt, war klar Fehendrache hat ein Eratum bekommen Ist Hard Ones per Turn, yes, sehr gut Zusätzlich musst du eine unterschiedliche Feeds aus dem Deck adden Klar, für das 100 Deck ist das komplett egal Aber es sind nette Einschränkungen Und dann kann Fehendrache auch zurück, vollkommen okay Let's go. Äh, können wir gerne machen. Das können wir gerne machen. Äh, genau. War verboten. Klar. War verboten. Können zurück. Äh, kann man machen. ne? Wie gesagt. Äh, ist Irratum Ist okay. Übrigens. Mit den Eratum, ne? Feendrache ist nicht. Also nicht spielbar. ne? Feendrache ist immer noch spielbar. Also äh, von daher. Ähm, ja. Äh, ist gut. Ist gut. Gerade vielleicht äh, zum Beispiel in äh, Dragonlink oder so. Oder ähnliches. Äh, uh, Engage. Immer noch auf 1. <lacht> äh, das ist gut. Das ist gut. Äh, ich, ich mag zwar... Oh, oh. Was? Was? Was? Was? Warum packt man die nicht auf 3? Naja, also, also... Auf 3 ist schon unfair die Karte, ne? Warum? Warum packt- Hä? Was, was, was haben sie euch getan? Was haben sie euch getan? Okay, äh, wir sind bei Halblimitieren, Leute, ne? Ihr, ihr wisst, was das heißt. Kein Hit für Sprite, kein Hit für Kastira. Äh, Kast das ist interessant. Oh, die Mieter wird crazy. Warte mal. Okay, Kastira, Top-Deck. Sprite immer noch Top-Deck. Beides Decks, die Shifter spielen können. Das heißt, Shifter zu spielen, lohnt sich gar nicht mehr so, weil, wie gesagt, Sprite kann ohne äh, kann selber Shifter spielen. Gab es diverse Listen, die auch Shifter main gespielt haben, etc. Ähm, und ja, Kastira ne, kann Shifter selber spielen und äh, hat natürlich auch einen Makrokosmos himself. Dementsprechend hat man natürlich da Optionen. Äh, interessant, krass. Ja, Sprite. Sprite ist wieder natürlich ein Top Deck, ne? Brauche ich nicht drüber reden. Sprite ist wieder ein Top Deck. So, weiter geht's. Wir werden auch mal jetzt auf 3 haben, oder? Wenn wir es auf 3 haben. Irgendwas auf 3. Das Trudeau. War auf 1, geht auf 3. Äh, ja, können wir machen. Ist, ist kein Problem. Äh, Jetsynchron. Ach komm, wir machen einfach alle. Jet Synchron, ja, kann man machen. Äh. Olion, kann man machen. War halt ein Needlefiber-Opfer. Äh, uh, Servant of Endymion auf 3. Ähm okay. Okay. Ja, doch, ne, Pendel, klar, ne, so lange. Electromite, äh, True King, äh, Disaster? Ach, ja, okay, war auf 1, geht auf 3. Ja, ne, das, ich, ich meine, das sind also Karten, die an sich nicht schlecht sind, ne, auf keinen Fall, aber die man halt spielen kann. so auf 3, come und Spy Resort ebenfalls auf 3, äh, nett. Ja, sind wie gesagt alles Karten, die ähm, durchaus gut sind, ne, also nicht falsch verstehen, die Karten, na gut, Yata Garasu ist vielleicht die Ausnahme, wo man sagen kann, ah, die Karten sind vielleicht nicht so gut, Ah, Distribudo, guter Extender, Jet Synchron, auch guter Extender, Mecham Lion, äh, wie gesagt, theoretisch, ne, aber Niedelfeier war noch. dann, ähm, Endymion, wie gesagt, ne, Pendel freut sich natürlich, aber, ja, Electromite, ne, hm. äh, True King, ja, ist okay, ne, war auf 1, äh, ja, keine gespielt, und Spiral Resort, ja, Spiral freut sich, ist äh, natürlich auch gerade aufgrund der Meta äh, nicht so interessant. Okay, das war's dann auch. Ähm, ich würde sagen, warum sind sie? Krass, wir haben Sprite, wir haben Kastira. Das sind auf jeden Fall offensichtlich erstmal ähm, die zwei besten Decks. Äh, definitiv. Wir haben nämlich äh, Flundery skittet und wir haben äh, tier elements skittet. Tier-Elements ist immer noch Weighable. Äh, ist die Frage, welchen Weg man da findet und wie man spielt. Der Vorteil ist nämlich wirklich folgender. Ähm, es wird nämlich genau das eintreten, was äh, was, äh, wiederum die Ishizukan extrem stark macht. Und zwar: Offen Course würde jetzt jeder sagen, was ist das beste Deck? Kashira und eben Sprite. Das sind die zwei besten Decks. Jetzt erstmal so aus dem Kopf raus, ne? Aber äh, Tier Elements ist immer noch spielbar. Und viele werden Tier Elements jetzt natürlich selber nicht mehr spielen. Wenn du jedoch selber Tier Elements spielst, kannst du einfach blind sagen, Calbeck, Mill 5, Agido, Mill 5. Äh, kannst du einfach reingehen. ne? Äh, kannst du einfach reingehen, weil warum auch nicht? Der Gegner wird wahrscheinlich nicht Tier Elements spielen, weil Tier Elements eben nicht so viele spielen. Ähm, finde ich nice, finde ich nice. Ähm, finde ich gut. An sich, Liste finde ich gut. Äh, wir werden ein Shift sehen. Wir werden ein Shift in der Meta sehen, äh, weil Tier Elements äh, die High Positioning verliert. Flander verliert natürlich ihre High Position. Flander ist auch nicht tot. Äh, Master Duel hat es gezeigt. Man kann, im, äh, kann Flanderies immer noch spielen, auch ohne Windbarriere-Statue. Ähm, dementsprechend, äh, ja, ist das auf jeden Fall okay. Ähm, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, ich meine, klar, ne? Aktuell ist Sprite und kastiere nicht das Problem, weil natürlich alles von äh, Tier-Elements überschattet wurde. Von daher kann man sagen, okay, wir hitten das nicht. Äh, klar, der Elf ist ein kleines Hit natürlich auf jeden Fall auch gegen Sprite, muss man natürlich sagen. Ähm, aber es gibt auch Sprite-Boards, wo du halt eben den Elf gar nicht gebraucht hast. Aber okay, ist natürlich ein Hit, ne? Darf ich nicht ganz vernachlässigen. Aber dann, ja... Ey, wir haben eine neue Meta, gefällt mir. Äh, eine gute Liste, Sense, Puh, das ist sowas von Zeit. Äh, ja, Flannery mit Statue ist auch endlich weg, muss auch, Kastrier hätte theoretisch auch die barrier statue spielen können. Ist okay, finde ich super. Zwei Problemkarten weg, die auf jeden Fall weg sein müssen, genauso wie Protoss, bleibt bloß weg, ey. Bleibt bloß weg, also wirklich, ey. also die drei Karten einfach, unglaublich schlimme Karten. Ähm, ja, zu Recht halt auf der Vorwurzliste. Ja, ich freue mich, ich freue mich. Äh, vor allen ich mag Sprite, äh, ich habe jetzt aber Tier-Elements gespielt. Ähm, of course, das beste Deck. Ähm, ja, Sprite jetzt, yes, maybe. Mal sehen. Oder Kastiere doch. Oder? Äh, es wird interessant, es wird interessant. Und das ist das, was wir wollen. Ähm, viele, also ganz ehrlich, ne? die Liste, es war immer so, ja, ey, komm, wir wollen eine neue Verbotsliste. Und ja, man wird eh nicht so viel Gentilemons machen. Uzi hat man gesehen, aber die Hits sind nicht so krass. Ähm, ja, äh, die Hits sind hier doch krasser sogar. Äh, und man wird ein Shift haben, man wird eine Veränderung haben, man wird eventuell eine neue Mieter haben. Äh, nee, man wird auf jeden Fall den neuen Meter haben. Finde ich gut. Veränderungen sind gut. Äh, man hat wieder frischen Wind. Macht Spaß. Äh, Photon Hypernova. Noch interessanter jetzt natürlich dadurch. Sehr geil. Ähm, sehr nice. Gefällt mir sehr gut. Also guten Job gemacht, finde ich, und wenn man dann eben sieht, dass ein Deck übernimmt, dass Sprite top dominiert, äh, Kastiere komplett dominiert, kann man da auch hinten einfach. Let's go. Aber ich meine, Kashtiere hat noch noch seine Zeit Vorsicht, dementsprechend ist das fair enough, dass die halt nicht angetatscht wären. Äh, Sprite hat den indirekten, äh, den, den Hit halt durch elf, ist okay. Deck ist halt auch gar nicht tot und Tier Elements selber ist auch nicht tot, nur halt sehr eingeschränkt. Man muss halt einen Weg finden, wie man das Ganze spielen kann. Man muss aber auch bedenken, dass natürlich Tier Elements jetzt auch ein neues Tier elements monster bekommen hat, was eben search ist. und wir haben noch drei Field spells was auch nice ist. Das heißt, äh, ja, ist natürlich nicht so wie vorher, aber es ist eben noch spielbar. Ja, nice, gefällt mir und eben ist auch ganz nett, äh, dass eben das Ganze nach Lyon ist. Man muss jedoch leider sagen, dass die YCS dann dementsprechend natürlich relativ langweilig wird, wenn, weil natürlich das ein einziges Format ist. Äh, Hypernova ist dann schon erlaubt. Äh, man hat alles noch Full Power. Man wird dann sehen wahrscheinlich, dass äh, Tier Elements immer noch mit das beste Deck ist. Trotz Kashira in der Meta. Ähm, ja, und dann werden wir das Deck eben, und wir den Platz verlieren sehen, weil wir eben so viele Hits haben. Ja, ich glaube, ich wiederhole mich. Ich bin super zufrieden mit der Liste. Schreibt es mal euch in die Kommentare. Wie zufrieden seid ihr mit der Liste? Fehlt euch was? Man hätte vielleicht noch was machen können, aber ganz ehrlich, ist vollkommen okay. Wir haben Karten zurück. Äh, wir haben sogar Sense gebannt. Äh, wir haben Shato gebannt. Äh, ist, äh, äh, ich bin in erster Linie jetzt erstmal, bin happy, gibt Veränderungen, das ist das, was ich wollte. Ich, also, mir ist jetzt letztendlich egal, was kommt, Hauptsache es kommt Veränderung. Und wenn, so also, wie letztes Mal, äh, ja, wir haben Tier Elements, wir hätten Herold. Krasse Veränderung in der Mitte, man es gesehen. Man, es haben sogar noch welche, diesen one of Herold gespielt. Also, ja, gar keine Veränderungen gewesen, äh, absolut bescheuert gewesen. Ja, jetzt hier aber richtig gemacht und dafür äh, gründlich. Ja, gefällt mir. Ja, wie gesagt, unten in die Kommentare. Was wollt ihr noch verband sehen oder nicht? Aber es gibt ja noch mehr Listen und da kann man dementsprechend machen. Veränderungen gibt es und ich freue mich auf jeden Fall mega. Ich wünsche euch damit dann viel Spaß mit dieser neuen Liste. Viel Spaß beim Duellieren und dann natürlich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.